Hallo und herzlich willkommen zum vierten Video in unserer Reihe zur Versorgungsforschung. In den letzten drei Videos haben wir gelernt, was Versorgungsforschung ist und die quantitativen und qualitativen Methoden kennengelernt. Jetzt wollen wir uns Mixed Methods anschauen, sowie die weiteren Daten, die für die Versorgungsforschung von Relevanz sind. Wir haben die quantitativen und die qualitativen Methoden zwar in separaten Videos behandelt, das heißt aber nicht, dass man sie nicht kombinieren kann dann spricht man von Mixed Methods, manchmal auch Triangulation genannt. Grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten, die beiden Ansätze zu kombinieren. Beim Sequential Mixed Design kann eine Forschungslogik, zum Beispiel die qualitative Studie, der anderen Forschungslogik vorausgehen. Bei gleichzeitiger Anwendung spricht man von Concurrent Mixed Design. Quantitative und qualitative Methoden werden hier also zeitlich unabhängig voneinander angewandt. Welcher Ansatz sich am besten eignet, Qualitativ, quantitativ oder eine Kombination der beiden hängt von der Forschungsfrage ab. Möchte man eine Hypothese überprüfen oder geht es eher darum, Neues zu entdecken, also eine Hypothese zu generieren? Am Ende fallen bei allen Studiendesigns Daten an. Daten sind nicht gleich Daten. Wenn man in der Versorgungsforschung mit Daten arbeitet, unterscheidet man vor allem zwischen drei verschiedenen Arten. Primärdaten sind Daten, die für eine Studie im Rahmen einer bestimmten Forschungsfrage erhoben wurden. Das können die Daten aus einer Befragung oder aus klinischen Befunden sein, wenn zum Beispiel extra für die Studie der Blutzuckerspiegel oder der Blutdruck gemessen wurde. Sekundärdaten sind Daten, die zu einem anderen Zweck, also nicht für die eigene Studie, sondern für eine andere Forschungsfrage erhoben wurden. Diese Daten waren also mal Primärdaten. Sie sind aber für eine andere nachfolgende Studie Sekundärdaten, da sie bereits vorliegen und nicht mehr erhoben werden müssen. Außerdem gibt es noch die sogenannten Routinedaten. Das sind Daten, die immer automatisch, also regelmäßig oder routinemäßig erfasst werden, wenn jemand in einem Krankenhaus behandelt wird oder zum Arzt geht. Diese Daten werden beispielsweise von den Krankenkassen zu Abrechnungszwecken erhoben. Aber auch Sie können Fragen der Versorgungsforschung beantworten. Was macht man nun mit all den möglichen Daten? Anstatt eigene Studien zu entwickeln und neue Daten zu erheben, kann man sich auch das große Ganze anschauen. Literaturarbeiten oder Übersichtsarbeiten machen genau das und werden in der Versorgungsforschung angewandt, um den aktuellen Stand zu einem bestimmten Thema zu erheben. Es werden also alle veröffentlichten Studien recherchiert, die sich mit einem Thema beschäftigen. Bei Übersichtsarbeiten unterscheidet man unter anderem zwischen Meta-Analysen und systematischen Reviews. Bei der Meta-Analyse werden mehrere quantitative Studien statistisch zusammengefasst um Ergebnisse auf der Grundlage vieler Studien zu erhalten. Denn je mehr Daten vorliegen, umso präziser können die Ergebnisse sein. Allerdings setzt das voraus, dass die unterschiedlichen Studien sehr ähnlich vorgegangen sind und zum Beispiel die gleichen Messgrößen erhoben haben. Man muss bei der Bewertung der Meta-Analysen einiges beachten. Zum Beispiel gibt es leider die Tendenz, dass nur positive Ergebnisse publiziert werden. Also beispielsweise Studien, die signifikante Ergebnisse finden konnten. Das heißt, dass eine Meta-Analyse am Ende eventuell falsch gewichtet sein könnte. Systematische Reviews gestalten sich vergleichbar simpler, da keine Statistik angewandt wird. Dafür können hierbei auch qualitative Studien berücksichtigt werden. Man versucht also auch hier, sich ein übergeordnetes Bild zu machen, allerdings mit dem Fokus auf einer inhaltlichen Zusammenfassung. Schauen wir uns einmal im Detail an, wie eine solche Literaturarbeit abläuft. Eine Herausforderung von Literaturarbeiten oder Übersichtsarbeiten ist es, die riesige Menge an veröffentlichten Studien systematisch zu durchsuchen und zu bewerten. Hier hat sich ein bestimmtes Vorgehen bewährt, bei dem man erst einmal damit beginnt, die Fragestellung des Reviews zu formulieren. Dazu eignet sich das PICO-Schema. PICO steht für Patient – welche Patientengruppe ist betroffen? Intervention – welche Intervention betrachtet man? Comparison – gibt es eine Kontrollgruppe und wenn ja, welche? Outcome – wie misst man den Erfolg einer Intervention? Also, welcher Outcome sollte in den Studien berücksichtigt worden sein? Mit einer Suchstrategie kann man in wissenschaftlichen Datenbanken nach den geeigneten Studien recherchieren. Ein geübter Umgang mit Datenbanken ist hier hilfreich. Alle gefundenen, aber nicht relevanten Studien werden hinsichtlich der vorab festgelegten Kriterien in mehreren Stufen quasi ausgesiebt, sodass beispielsweise statt anfangs 2600 Treffern in der Datenbank letztendlich nur 20 Studien für die Forschungsfrage relevant sind. Ziel ist es ja, nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen, sondern möglichst ähnliche Studien zu betrachten. Dieser Schritt, also das Screening aller Treffer, sollte von mindestens zwei Personen unabhängig voneinander durchgeführt werden. Die ausgewählten Studien bewertet man nun noch einmal konkret inhaltlich. Hier bieten sich die Dimensionen des Pico-Schemas an. Aber auch andere Faktoren, wie zum Beispiel des Forschungsdesigns, sind denkbar. Außerdem bewertet man sie nach ihrer wissenschaftlichen Qualität. Letztendlich soll eine Aussage zur Wirkungsweise von Interventionen in der Versorgung getroffen werden und die Ergebnisse müssen im Sinne der Forschungsfrage interpretiert werden. Obwohl es sich vielleicht nach einem einfachen Vorgehen anhört, bedarf es einiges an Methodenwissen, um Studien und ihre Wirksamkeit beurteilen zu können. Auf der Seite von Cochrane Deutschland findet man die Ergebnisse von systematischen Reviews auch als einfach verständliche Zusammenfassung. Und damit sind wir auch schon am Ende des letzten Videos dieser kurzen Reihe zur Versorgungsforschung angekommen. Wir haben gesehen, wie Versorgungsforschung definiert ist, haben etwas über die Anwendung quantitativer und qualitativer Methoden gehört und nun in diesem Video haben wir uns weitere Daten der Versorgungsforschung angeschaut. Mein Team und ich hoffen sehr, dass euch die Videos gefallen haben. Vielen Dank fürs Zusehen!